Wir produzieren und verkaufen folgenden Tisch und erhalten dann von unseren Kunden Verkaufserlöse, also letztendlich Geld. Und das nennen wir dann Ertrag. Um diesen Tisch allerdings herstellen zu können, muss ich etwas aufwenden. Also ich habe einen Aufwand. Darunter fällt zum Beispiel die Beschaffung, aber auch die Verarbeitung von Werkstoffen. Also ich brauche Holz für diesen Tisch und ich brauche zum Beispiel Schrauben und Leim. Idealerweise ist der Ertrag höher als der Aufwand. Das heißt, ich kann dann aus der Differenz den Gewinn berechnen, den ich daraus erwirtschaftet habe. Die Frage, die wir uns in diesem Video jetzt stellen, ist, wie erfasse ich den Aufwand und hier insbesondere die Werkstoffe denn buchhalterisch? Was wir schon wissen ist, wenn wir Werkstoffe einkaufen, dann werden diese Werkstoffe sofort verbraucht. Das heißt, diese Werkstoffe gehen ins Produkt ein und verlassen den Betrieb. Damit tauchen die nicht mehr auf der linken Seite der Bilanz beim Vermögen auf, sondern letztendlich beim Konto Eigenkapital auf der Passivseite. Das heißt, ein Aufwand mindert das Eigenkapital. Jetzt könnte ich auf die Idee kommen, und die Werkstoffe auch auf diesem Konto zu buchen. Allerdings machen wir das nicht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wollen wir die Werkstoffe extra erfassen. So, und dazu richten wir sogenannte Unterkonten ein, und zwar Unterkonten des Kontos Eigenkapital. Das Konto Eigenkapital ist ein passives Bestandskonto, da stehen also Bestände drin. Und wir haben jetzt vier Werkstoffe, das heißt, wir richten vier Unterkonten ein. Einmal AWR, Aufwendungen für Rohstoffe, einmal AWF, Aufwendungen für Fremdbauteile, da klar AWH-Aufwendungen für Hilfsstoffe und AWB-Aufwendungen für Betriebsstoffe. Da steht jetzt keine Bestände drin, sondern da stehen die Aufwendungen drin, die wir eben aufwenden, um ein Produkt herzustellen. Also ich kaufe Rohstoffe im Wert von 2000 Euro und wende diese Rohstoffe auf, um ein Produkt herzustellen. Deswegen nennen wir diese Konten Aufwandskonten. Aufwandskonten sind Erfolgskonten die also erfolgswirksame Geschäftsfälle erfassen und diese Aufwandskonten sind Unterkonten des Kontos Eigenkapital. Beispiel dazu, wir haben hier eine Eingangsrechnung bekommen, wir machen das Ganze mal größer. Also wir kaufen hier Rohstoffe ein, nämlich Holz im Wert von 13.000 Euro, das Ganze ähm, verringert sich dann noch, weil wir hier Rabatt bekommen, 15%, das heißt, der waren wir netto sind dann 11.050 Euro, dann müssen wir klar noch die Umsatzsteuer bezahlen, 19% 2099,50 und macht dann einen Rechnungsbetrag, das heißt brutto 13.149,50. Damit können wir folgenden Geschäftsfall formulieren und dann dementsprechend auch verbuchen. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, welche Konten sind betroffen? Und wenn du hier liest, Einkauf von Rohstoffen, dann muss es schon klingen, denn wir haben jetzt hier einen Aufwand, das heißt, wir brauchen ein Aufwandskonto. Und in diesem Fall das Konto AWR, Aufwendungen für Rohstoffe. Was du schon weißt, beim Einkauf müssen wir dann gegebenenfalls die Vorsteuer buchen und wir haben hier eine Eingangsrechnung. Das heißt, wir benötigen das Konto Verbindlichkeiten. Die Besonderheit bei diesem Geschäftsfall ist, dass wir einen Rabatt bekommen, 15%. Das heißt, die 13.000 können wir da oben gleich vergessen. Wir verbuchen gleich die 11.050 Euro netto. Das heißt, den Rabatt buchen wir nicht extra, sondern der wird gleich abgezogen. Und dieser Nettobetrag kommt dann in das Konto AWR und zwar auf die Soll-Seite. Wir erinnern uns, AWR ist ein Unterkonto des Kontos Eigenkapital. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. Eigenkapital ist ein Passivkonto. Minderung wird im Soll erfasst. Das heißt, wir buchen Aufwendungen im Soll. So, dazu kommt die Vorsteuer im Soll, nämlich 2099,50. Und den Bruttobetrag verbuchen wir dann auf das Konto Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten ist ein Passivkonto Mehrung im Haben, das heißt 13.149,50 Euro. Jetzt müssen wir noch die Gegenkonten eintragen. Da haben wir im Konto AWR das Gegenkonto Verbindlichkeiten, ebenso bei dem Konto Vorsteuer. Und im Konto Verbindlichkeiten haben wir zwei Gegenkonten, nämlich AWR und Vorsteuer. Damit lautet der Buchungssatz, Aufwendungen für Rohstoffe 11.050 Euro, Vorsteuer 2.099,50 an Verbindlichkeiten 13.149,50. Das Gute daran ist, beim Buchen von Werkstoffen, das Schema des Buchungssatzes ist immer gleich. Ich habe im Soll das entsprechende Aufwandskonto, und diesen von AWR, dann buche ich die Vorsteuer dazu und dann an Verbindlichkeiten, falls es eben eine Eingangsrechnung ist.